Hofer, weißt du, was mir am Emil so taugt? Wenn du mit ihm was ausmachst, das halt. Ja, aber der Emil hat's auch leicht. Wenn er einen Schaß baut, dann sagt er einfach, dass wir das wollen. Und recht hotter Du Hofer, warst weißt du eigentlich noch, dass ich vor mehreren Monaten meinen Akkuschrauber borgt hab? Hast du schon gehört, dass die Akkus gerade in elektrischen Geräten extrem schnell Feuer fangen und zu Brennen anfangen, da sollte man wirklich ganz schnell reagieren und auf EU-Ebene eine Verordnung machen, die die Hersteller verpflichtet, im Vorfeld genaue Tests zu machen, die die Sicherheit dieser Akkus garantieren. War das nicht einmal bei Handy-Akkus so? Bitte, das gibt's ja nicht, jetzt spring schon an! Um. Hofer! Wo ist mein Akkuschrauber? Du aber zurück zu meinem Akkuschrauber. Du hast damals gemeint, du brauchst ihn vielleicht für ein, zwei Tage. Das ist jetzt dann auch schon ein bisschen länger her. Du, wann glaubst denn du, dass ich ihn wieder kriegen könnte? Weil ich brauche ihn jetzt echt dringend schon selber. Ja, ich habe immer schon gesagt, dass ich den Akkuschrauber ein, zwei Tage brauchen werde. Und Recht habe ich behalten. Die paar Schrauben waren ganz schnell im Kastel versenkt. Aber meine Frau ist dann draufgekommen, dass sie doch gerne andere Farbe hätte. Also sind wir dann ins Möbelhaus, um das Teil umzutauschen. Eine Odyssee, sag ich dir. Ich behalte ja immer alle Rechnungen auf, aber meine Frau, die hat die Rechnung verlegt. Dabei ist sie für solche Sachen zuständig und verantwortlich. Jetzt haben wir eben ein zweites Kastel in einer anderen Farbe dazu gekauft. Das war aber nicht gelagert. Monatelang hat der Softladen braucht, um das Kastel aufzutreiben. Und jetzt haben wir zwei in verschiedenen Formen, obwohl wir nur eins brauchen. Du brauchst nicht zufällig ein Kastel in Rot? Du? <lacht> Nein, aber mein Akkuschrauber brauche ich. Warum ladst denn immer? Das gibt's ja nicht! Hofer! Ich brauch meinen Akkuschrauber! Was weißt du? Mein Akkuschrauber, musst du wissen, habe ich nämlich erst kurz bevor ich ihn dir geborgt habe, gekauft. Okay? Der war niegelnagelneu. Wer weiß das schon so genau. Ich habe gehört, dass alte gebrauchte Ware neu verpackt wird und dann als Nigelnagel neu verkauft. Da gibt es ganz dubiose Netzwerke, die teilweise die weggeworfenen Waren sogar direkt aus dem Müll holen. Das sind natürlich Zustände, die sollten lückenlos aufgeklärt werden, weil so etwas, finde ich, ist eine Frechheit. Aber das sage nur dir. Mm -hmm. Sag du mir lieber, wann ich meinen Akkuschrauber zurückkrieg. Jetzt spring endlich, Auto-Sau! Oh, Hofer, was genau machst du da? Haufer? hat dir schon mal irgendwann irgendjemand gesagt, dass wenn du ein Loch in einer Betonmauer bohren willst, du eine Schlagbohrmaschine brauchen wirst und dass dafür ein Akkuschrauber mit einem eingespannten Holzbohrer denkbar schlecht geeignet ist? Ja, wenn der Bauherr so deppert ist und Beton verwendet, mit Ziegeln hätte ich das Problem nie und nimmer gehabt. Ja, aber warst weißt du nicht der Bauherr? Solltest du das dann nicht wissen? Ja, wenn mir die Maurer nicht sagen, so, was für ein Material sie da verbauen. Die haben einfach drauf losgemauert und mir nix gesagt. Ich bin da voll deiner Meinung, das geht natürlich nicht, das ist eine Frechheit. Ich werde mit da bei der Baufirma stark machen und den Laden kräftig aufplatteln. Ja, vielleicht hörst du aber einfach nur auf, an auf kurz zu machen und gibst mir das Geld für einen neuen Akkuschrauber. Ich kann da versprechen dass sie alles dafür tun wird, damit dir diese dubiose Baufirma zumindest ein bisschen an Kostenersatz zukommen lässt. Das sind sie da einfach schuldig. Wird aber schwierig. Die haben nämlich einen Sitz im Ausland. Das kann ein bisschen dauern. Toi, toi, toi.